Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Pet Simulator X. Und ihr fragt euch sicher, Conny, warum spielst du einfach so Pet Simulator X? Du sagst doch, du spielst das nicht mehr. Und ja, ich spiele das nicht mehr, weil mir macht Pet Simulator X immer noch keinen Spaß mehr. Aber es gibt ja auch Sachen, die man in Pet Simulator X machen kann, die nicht wirklich was mit Farmen oder so zu tun haben. Und zwar Leute scammen. Richtig. Vor ein paar Minuten habe ich Roblox Victor, der ja bekanntlicherweise richtig viele und richtig gute Pets hat, eine Videoidee gegeben, für die er alle seine Pads erstmal ablegen müsste. Und dann habe ich ihm gesagt, Hey Viktor, um das Video zu machen, kannst du deine Pads ja erstmal in meine Bank reinpacken. Ich passe so lange darauf auf, damit passiert sicher gar nichts. Und Viktor vertraut mir natürlich, weil wir kennen uns schon sehr lange und mir kann man halt auch vertrauen. Aber, ha, nicht heute. Heute habe ich das natürlich mit Absicht gemacht, um Viktor dazu zu bringen, seine Pads in meine Bank reinzulegen. Und wenn er nachher dann gleich alle seine Pets, und damit meine ich all seine Exclusive Pads und seine Huge Pads, in meine Bank reinlegt und der nichts drin ist, wie ihr wisst, aber ich packe da einmal, packe ich meine Gems mal wieder auf die Bank rauf, zumindest größtenteils, dann werde ich gleich einfach in die Bank gehen, und werde Victor all seine Pets klauen. Alle seine Exclusive Pets. Sein Huge Cupcake Pet. Ich werde ihn einfach alles wegnehmen. Aber ich werde ihn natürlich nicht wirklich scammen. Weil, Leute, scammen ist ehrenlos. Ich werde sie ihm wegnehmen. Warte dann, bis er mit seiner Aufnahme fertig ist. Und dann gucken wir einfach mal, wie er reagiert, wenn ich ihm erzähle, dass alle seine Pets weg sind. Dass ich sie ihm nicht zurückgebe. Oder dass ich. Vielleicht werde ich ihm auch sagen, dass ich die einfach gelöscht habe. Oder dass ich die verkauft habe. Einfach so tun, als würde ich den Freundescam mit ihm abziehen lassen. Nachdem wir uns so jahrelang kennen einfach in die Pads abziehen. Dann gucken wir einfach mal, was passiert. Und an der Stelle, finde ich, solltet ihr wirklich mal ein Like auf dem Video da lassen. Und falls ihr es noch nicht getan habt, meinen Kanal abonnieren. Denn auf meinem Kanal kommen noch ein paar mehr Videos, die könnt ihr euch gerne anschauen. Vor allem auch Roblox Studio Videos, die ich gerne mehr machen würde, aber kann ich nicht. Ich würde aber sagen, wir gehen gleich mal rüber zu dem Punkt, wenn Victor sein Video aufnimmt und alle seine Pets in meiner Bank liegen. Wusch! Okay, Leute, Victor ist jetzt in seiner Aufnahme. Und was er nicht weiß, ist, dass ich jetzt an meine Bank rangehe. Und hier sind all seine Pets drin. Alle wichtigen Pets. Sein Huge Cupcake ist hier drin. Ein Pixel-Demo und warum auch immer. Storm Agony, Happy Cat, ganz viele Ponys, Eisengel, Koalas, richtig viele hippo Hippomelons, ein Orca, Keyboard Cat, Otter, ein Schwein. Das Ding heißt Schwein? Pogdog. Warum steht da Schwein? Okay. Eine Grumpy Cat, Neon Cat und ein paar, ja, wertlos, aber ist ja auch egal. Was ich jetzt mache, ist, ich gehe auf Withdraw und ich wähle alle Pets aus. Alle Pets, die Victor eigentlich gehören und nehme die dem einfach weg. Der wird erstmal Augen machen. Der der ist gerade in seiner Aufnahme denkt sich, haha, ich mache jetzt eine lustige Aufnahme. Das Video wird bestimmt viele Klicks machen, dies das. Und solange meine Pets sicher auf der Bank von County, aber so ist nicht, denn ich habe jetzt alle Pads von weg. Ach, mal stimmt, man kann ja immer nur 50 auf einmal rausnehmen, dann nehme ich erstmal die raus. So. Nummer 1. <lacht> Und jetzt zurückziehen. Und jetzt kommen die richtig guten Pets. Die Huge Cats, die Ponys, die Eiskinge Ich persönlich weiß gar nicht, wie viel Wert diese Pets alle genau haben, weil ich ja so wenig Pet Simulator spiele, weil ich mich so wenig fürs Traden hier interessiere. Aber ich glaube, ich will einfach mal so ein paar Pets aus... Ich wähle von jedem Pet so eins aus, damit man sieht, ich habe Pets. Also von allem, was ich so doppelt habe, dann jeweils so einen auswählen. So, hiervon, hiervon, dieser, dieser, der hier, der hier, der hier, der hier. Habe ich den hier schon genommen? Ja, und den Rest mache ich einfach mit Ponys voll. Okay. So, jetzt habe ich alle. Exclusive Pads von Victor gescampt. Und wenn der zurückkommt aus seiner Aufnahme, dann wird er Augen machen, dass alle seine Pads weg sind. So, ich gehe dann einfach schon mal in seinen Discord-Channel und warte dann, bis er fertig ist mit seiner Aufnahme. Und dann gucken wir mal, wie er darauf reagiert, dass ich ihm all seine Pads weggenommen habe. Und an dem Punkt im Video kann ich ja mal darüber sprechen, dass ihr noch nicht auf meinem Discord-Server seid. Wie kommt denn das? Der Discord-Server ist unten in der Beschreibung verlinkt, wie in jedem Video. Jetzt kommt er nicht mal auf dem Discord-Server rauf. Da könnt ihr vielleicht auch mal mit mir sprechen. Mit Victor wahrscheinlich eher nicht. Der kommt nur ganz selten in die öffentlichen Channel. Aber ich bin oft dort. Wenn ihr mit mir sprechen wollt, kommt auf den Discord-Server. Weiter mit dem Video. Ich kann so also lange hier mal auf den Trading Plaza gehen und gucken, was die Leute so dazu sagen und sagen, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was würdet ihr mit so vielen Pets machen? Wie, wie krass sind diese Pets hier eigentlich? Wie viel wären diese Pets ungefähr wert? Und was, also wirklich, was würdet ihr eigentlich dafür geben, dass ihr diese Pets bekommen würdet? Vor allem, wenn ihr bedenkt, das sind die Pets von Roblox Victor. Das sind einfach Victors Pets, die ich hier gescammt habe. Ich scam sie ihm natürlich nicht wirklich, sondern ich werde sie ihm zurückgeben. Aber ich werde so tun, als ob ich sie ihm scamme. Und mal gucken, wie er darauf reagiert. Das wird ein richtig cooler Prank. Weil natürlich ist Scammen ehrenlos und ich werde ihm die Pets alle zurückgeben. Weil ich habe ja vor allem eh gesagt, ich höre auf mit Pets Simulator X. Ich spiele das hier nur noch für Updates oder für solche lustigen Kleinigkeiten. Wie, dass ich jetzt einfach mal Victor pranke, dass ich in all seine Pets scamme. Oh, hier läuft jemand auch mit einem ähnlichen Inventar rum. Ein paar... Aber ich hab ein paar mehr hinter mir stehen als du, Homie. Aber mal gucken, wie lange er braucht. Oh, ich kann meine Belohnung wieder redeemen. Oh Mach mich mal. Oh, Hallo, Viktor. Hallo, scammst du mich gerade etwa? <lacht> wie kommst du denn darauf? Hast du etwa in die Bank geguckt? Ich hab noch nicht in deiner Bank geguckt. Ah, da hast du wohl schon etwas gemerkt. Weißt du was, ich werde deine Gems dafür scampt. Nein, nicht meine Gems. Zurückziehen. Nein. Meine. Nein. Nein, das sind meine Nein, das sind meine Gems. Gescampt. Gescampt. Nein, meine Gems. Das sind meine Gems. Ich habe noch 11 Millionen. Tja, also ich habe jetzt 9 Milliarden auf meiner Hand. Herr ja, Victor, ich kann dir die Pets doch zurückgeben. Du weißt Bescheid. Aber. Also, wenn du mir die Pets zurückgibst, kann ich dir auch meine Gems zurückgeben. Aber ich weiß ja nicht. Diese Pets sind ein bisschen mehr wert als nur. Wie viele Gems hast du? Äh, natürlich 700 Milliarden aus deiner Bank gescammt. 700 Milliarden? Und drei Huge Cats. Hm. Also, ich glaube, für, für die paar Gems Müsste ich eigentlich schon deine Huge Cupcake äh, ist das, Was ist das? Huge Cupcake Da steht nur Riesiger äh, Müsste ich eigentlich löschen, oder? <lacht> Riesiges, oder? Ja, nee, da steht Risiker. Ah, Riesiger sogar mhm. Tja, du weißt das gar nicht mehr, weil du so lange gar nicht mehr Zugriff auf deine Pads hattest aber guck mal, weißt du, ein Huge Cupcake sind 100 Millionen Gems, okay? Mhm. Weißt du, wie viel ich habe? 700 Milliarden, ja? Das ist das 7000-fache, was, äh, was das Pad wert ist, ja? Huge Cupcakes sind 100 Millionen Gems. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob das so stimmt. Ich glaube eher nicht. Ich glaube schon, dass es das so stimmt. Echt? Ja, natürlich. <lacht> Dann hast du sicher kein Problem damit, wenn ich die jetzt einfach lösche, weil du könntest dir ja neue kaufen. Das ist ein gutes Argument, aber hast du, hast du ein Problem, hättest du ein Problem, wenn ich einfach deine 700 Milliarden Gems an Personen verschenke? Ähm, nein. Ja. Dann werde ich wohl deine Gems jetzt äh, löschen, einfach. Einfach so. Nein, einfach du so, darfst so, meine Gems nicht wäre. löschen. Ich wollte dich doch pranken. Du kannst mich nicht pranken. Ich werde dich pranken, weil du, hast, du wolltest mich pranken. Pranky Chief. Okay, Victor, ich gebe dir alle deine Pets zurück, okay? Das war von Anfang okay, wir an. Wir müssen an nur uns ein jetzt Prank. treffen, okay? Wir müssen uns treffen, Anton, auf Schmackbo. Wir, sch Schmack wir treffen uns auf Schmackbo. Wir treffen uns auf Schmackbo. Auf zu Schmackbo. Auf zu Schmackbo, Anton. Hier wird der Kampf ausgetragen. Oh, ich habe eine Idee. Uff. Hey, ich habe eine Idee. Gehört, dass du eine Idee hast? Ich hab da gehört, dass du eine Idee hast. Ähm, ich habe keine Idee. Aber Victor, wirklich, du musst hm. mir die Gems zurückgeben. Ich hab deine Pets nicht. Ich hatte die Pets nie. Ich meine, guck doch, du, ja? du kennst mich. Ich okay. bin arm. Okay Anton. Hm. okay, Anton. Okay, Anton. Okay, Anton. Okay, ja? Anton. Okay, Anton. Wenn du so arm bist, wie du sagst, ja? equip jetzt alle Tipper die du hast. Äh, gemacht. Hm, aber ich sehe keine 24 Hipper auf deinem Brücken. Du hast mich angelogen. Was? Weißt du eigentlich, wie viele du wie hast? 1, den, ich habe mal nachgezählt, aber wieso bist du eigentlich so klein? Das ist mir gerade so aufgefallen. Ja, ich bin irgendwie du groß du groß aus, wie ich so ein Achtjähriger. Ich Junge. weiß nicht, ob, ob das wegen meiner Hose und der Layered Clothing, die drüber hängt, noch mehr so wirkt, aber ich bin <lacht> ziemlich klein, ja. Du siehst aus wirklich wie so ein Achtjähriger. Ja, aber ja, ich habe eigentlich nichts an meiner Statur geändert. Das ist, glaube ich, die Kleine. Ich seh halt aus wie Rain Mysterio. Ja! Ja! Schau einfach vor allem den Arme an. Wessen Arme sind der bitte so lang, dass sie irgendwo bis zu den Füßen kommen, der? Ja. Man denkt, Mami, Longarm. Na gut, ich packe ich pack deine Pets zurück in meine Bank. Wir, wir müssen uns jetzt traden, zurück. hallo? Wir müssen jetzt traden, Anton. Wir traden. Okay, Wie warte. Männer. Schick nochmal. Du hast mich ignoriert. Du hast mich ignoriert. Warum tust du das? Okay, du bekommst von mir ein Pixel-Demo. Okay, okay. Was kannst du bieten? Was mit den anderen Pets? Was mit den anderen Pets? Na gut, du kriegst ein paar Pets. Okay, ein paar nur, Pats, eine schön. nur eine Handvoll. Nur eine Handvoll. <lacht> nur eine Handvoll, okay. Nur eine Handvoll. <lacht> nur eine Handvoll. Ich geb dir nur ein paar Pets. Ja, es geht noch. Ja, ich geb nicht viele. Okay, also, paar... keine Ahnung, nicht so viel wert 5,6 Milliarden. Ja, da muss ich eigentlich noch drauflegen, Augenblick. Für 5,6 ja, Milliarden. Digga, du bist ja, du ist voll under eigentlich. Ja, ja, warte, anda, ich habe noch ein paar mehr Pets drauf, Augenblick. Ja, ah, gut, ich weiß gut, gar gut. nicht, ob ich genug Oh, ich, oh meine Pets gehen aus. Ich habe glaube ich gar nicht genug. Ah, ähm mh. ich, ich habe nicht mehr Pets. Den hier kann ich nicht mehr auswählen. was das? Dragon. <lacht> was ist das? <lacht> Victor, weißt was du, was kommt, weil du es bist, nehme ich an. Weil du es bist. Oh, Ehrenmann. Ehrenmann, dass du es annimmst. Ja, oh, weil du es bist, Antwort. Der fällt ein Stein vom Herzen. Ich wollte schon unbedingt diese 5,6 Milliarden Gems haben. Tja, soll ich dir was sagen, Anton? Was ich denn? hab dich geprankt. Was? Die Huge Cupcake sind 100 Milliarden Gems, und nicht 100 Millionen. Nein, oh, ich hab's gewusst. Oh, gescampt, gescampt, gescampt. Ich wurde gescampt von Roblox Victor. Tja. Ich wollte auch ja, scammen, aber, aber er hat mich gescammt. Ja, so passiert es halt mit Scammern. Scammer gescammt, würde ich mal sagen, ne? So ein Mist aber auch. Na gut, das ging dann ein bisschen schief. Ich würde aber sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst trotzdem ein leichter. Like Abonniert meinen Kanal. Abonniert auch gerne Roblox Victor. Das war's mit dem Video. Bis dann und... Ciao!